So, wir haben uns ja das letzte Mal angeschaut, dass man bei Arthrose unbedingt trainieren sollte und sich bewegen sollte. Und da wurde ich gefragt, was kann man denn tatsächlich tun jetzt, wenn man Schmerzen im Knie hat, fernab davon, ob es Arthrose ist oder nicht. Und natürlich, ihr kennt meinen Ansatz, es gibt für jedes Problem immer tausend äh, Lösungen, aber diese Übung tatsächlich hilft ganz, ganz viel, sogar relativ schnell. Das wollen wir also ausprobieren. Wir gehen dazu einmal nach unten. Die Übung nennt sich übrigens der Couch Stretch. Das heißt, ihr legt das Bein auf die Couch oder in dem Fall die Bank. Das Knie kommt runter. Der andere Fuß steht stabil an der Seite. Nicht zu sehr in einer Linie. Das ist eher instabil. Weiter nach außen. So, und jetzt schiebt ihr, wenn das möglich ist, die Hüfte nach vorne weg. Den Po dabei leicht anspannen. Könnt es erstmal halten und wenn das schon geht, lehnt ihr euch leicht zurück und vielleicht erreicht ihr ja die Couch oder die Bank hinten und ihr genießt die Position. Es wird ziemlich heftig ziehen, es kann sein, dass es im Oberschenkel zieht oder im Hüftbeuge. Ihr merkt das, was bei euch am kürzesten ist, quasi da, wo ihr es am nötigsten habt. Und ja, probiert mal aus, ob ihr dort eine Minute drin bleiben könnt. Eine Minute entspricht etwa 12 bis 15 ruhigen Atemzügen. Die solltet ihr mindestens schaffen. So kann der Muskel wieder auf Länge trainiert werden und er kann wieder auf Entspannung trainiert werden, dass dieser ganze Zug aus dem Vorderbereich, aus dem Quadrizeps und dem Hüftbeuger nachlässt, dass eben hier im Knie weniger Zug ist und das Knie dadurch schon entlastet wird. Meistens sind wir nämlich dort ziemlich hart. Die Fasten sind verklebt durch die ganzen Sitzhaltungen. Dementsprechend gehen wir dort ja in die Gegenposition, dass alles wieder lang gestreckt wird. Gib mir gerne mal einen Kommentar unten, wie viel Übung für euch war. Falls die Übung gar nicht ging, dann schreibt mich gerne an, dann finden wir eine andere Lösung dafür, weil Knieprobleme müssen nicht sein, egal ob mit oder ohne Arthrose. Viel Spaß.